Guten Tag, mein Name ist Heinrich Welter von der Firma Genesis. Letztes Jahr hatte ich das Vergnügen, Sie zu einer virtuellen Pause vom Alltag über die Dächer von Frankfurt mitnehmen zu dürfen. Dieses Jahr wollen wir noch höher hinaus, nämlich in die Alpen. Dort haben wir eine virtuelle Veranstaltung für Sie organisiert, bei der wir verschiedene Themenblöcke adressieren. Der Berg Ruft ist der erste. Wir rufen zurück und zwar mit der Macht der Empathie und was dies im Kundenservice bewirken kann. Danach haben wir den Block Wanderlust. Da geht es primär um die digitale Transformation und wie wir aus der Wanderlust vielleicht eine Wandellust machen können. Und dann haben wir noch den Themenblock Gipfelstürmer, bei dem es darum geht, wie Sie auf den Gipfel stürmen können, aber natürlich auch, wie andere auf den Gipfel gestürmt sind und wie diese Kunden die Aussicht da oben genießen. Natürlich bieten wir Ihnen auch den ganzen Tag über die Möglichkeit, in verschiedenen interaktiven Formaten sich auszutauschen. Mit anderen Kunden, mit Partnern, aber natürlich auch mit unseren Experten zu eigentlich jedem Thema, was Ihnen am Herzen liegt. Und zu guter Letzt, auch dieses Jahr haben wir ein Paket für Sie. Wenn Sie sich rechtzeitig anmelden, schicken wir Ihnen gerne einen Rucksack zu, der alles enthält, was Sie brauchen, um eine vernünftige Brotzeit genießen zu können, während Sie in der virtuellen Alpen mit uns sind. Wir freuen uns auf Sie. Bitte melden Sie sich zeitnah an. Vielen Dank.